Clemens Brentano, Lorelei. Zu Bacharach am Rheine wohnt eine Zauberin. Sie war so schön und feine und riß viel Herzen hin und brachte viel zu Schanden der Männer ringsumher. Aus ihren Liebesbanden war keine Rettung mehr. Der Bischof ließ sie laden vor geistliche Gewalt und musste sie begnaden, so schön war ihr Gestalt. Er sprach zu ihr gerühret, »Du arme Lorelei, Wer hat dich denn verführt zu böser Zauberei?« »Herr Bischof, lasst mich sterben, Ich bin des Lebens müd, Weil jeder muß verderben, der meine Augen sieht. Die Augen sind zwei Flammen, Mein Arm ein Zauberstab. O legt mich in die Flammen, O brechet mir den Stab!« »Ich kann dich nicht verdammen, bis du mir erst bekennt,« Warum in diesen Flammen mein eigen Herz schon brennt. Den Stab kann ich nicht brechen, du schöne Lorelei. Ich müsste dann zerbrechen, mein eigen Herz entzwei. Herr Bischof, mit mir Armen treibt nicht so bösen Spott und bittet um Erbarmen für mich den lieben Gott. Ich darf nicht länger leben, ich liebe keinen mehr. Den Tod sollt ihr mir geben, drum kam ich zu euch her. Mein Schatz hat mich betrogen, hat sich von mir gewandt, ist fort von hier gezogen, fort in ein fremdes Land. Die Augen sanft und wilde, die Wangen rot und weiß, die Worte still und milde, das ist mein Zauberkreis. Ich selbst muß drin verderben, das Herz tut mir so weh, vor Schmerzen möchte ich sterben, wenn ich mein Bildnis seh. Drum lasst mein Recht mich finden, mich sterben wie ein Christ, Denn alles muß verschwinden, weil er nicht bei mir ist. Drei Ritter lässt er holen, bringt sie ins Kloster hin. Geh, Lore, Gott befohlen sei dein berückter Sinn, Du sollst ein Nönnchen werden, ein Nönnchen, schwarz und weiß. Bereite dich auf Erden zu deines Todes Reis. Zum Kloster sie nun ritten, die Ritter alle drei und traurig in der Mitten, die schöne Lorelei. »O Ritter, lasst mich gehn auf diesen Felsen groß! Ich will noch einmal sehen nach meines lieben Schloss! Ich will noch einmal sehen wohl in den tiefen Rhein und dann ins Kloster gehen und Gottes Jungfrau sein!« der Felsen ist so jähe, so steil ist seine Wand, Doch sie klimmt in die Höhe, bis daß sie oben stand. Es binden die drei Ritter die Rosse unten an Und klettern immer weiter zum Felsen auch hinan. Die Jungfrau sprach, »Da geht ein Schifflein auf dem Rhein, Der in dem Schifflein steht, der soll mein Liebster sein. Mein Herz wird mir so munter, er muß mein Liebster sein.« Da lehnt sie sich hinunter, und stürzet in den Rhein. Die Ritter mussten sterben, sie konnten nicht hinab, sie mussten all verderben, Ohn Priester und ohn Grab. Wer hat dies Lied gesungen? Ein Schiffer auf dem Rhein, Und immer hat's geklungen Von dem drei Ritterstein Lorelei, Lorelei, Lorelei, Als wären's meiner drei. Zur Erklärung bei Bacharach steht dieser Felsen Lorelei genannt, alle vorbeifahrenden Schiffer rufen ihn an und freuen sich des vielfachen Echos. Das war die Ballade von der Lorelei, diesmal von Clemens Brentano. Vielen herzlichen Dank fürs Lauschen und bis bald, Eure Eva.